Mein Montagmorgen ist erstmal mit meinem Porridge gestartet, dafür habe ich Äpfel in ein bisschen Zimt und Wasser aufkochen lassen, dann Haferflocken dazu, ich glaube das sind umgerechnet ca. 4 Esslöffel, dann natürlich Hafermilch einfach als Flüssigkeit und bei mir darf auch immer eine Banane nicht fehlen, damit es auch schön süß wird. Das Ganze dann ein bisschen aufkochen lassen und als Toppings nehme ich immer Crunch, Kokosjoghurt, Schokolade, Nüsse und noch ein bisschen Zimt. Und das ist wirklich ein super Start in die Woche. Nachmittags habe ich dann eine vegane Spaghetti Bollo gekocht, beziehungsweise eine sehr einfache Form davon. Dafür habe ich erstmal Hackfleisch, veganes Hackfleisch von Penny angebraten und gewürzt mit Senf, Salz, Pfeffer, Hackfleischgewürz, Zwiebeln und Knoblauch. Und das Ganze einfach wirklich erstmal ein bisschen anbraten, damit es ein bisschen Röstaromen entwickelt. Dann habe ich eine große frische Tomate dazu geschnitten, da reingegeben. Und als Flüssigkeit könnt ihr dann natürlich einfach passierte Tomaten, gestückelte Tomaten oder so nehmen. Ich habe es mir jetzt ganz einfach gemacht und von Knorr so eine Fertigsoße genommen. Kräuterknoblauch, die einfach schon gewürzt ist. Dann noch Basilikum-Frischen dazu und zu guter Letzt noch so ein Teelöffel von dieser Toskana-Streichcreme vom Edeka und das war wirklich sehr, sehr lecker. Knusprige Sesamstangen von ölka Die sind der perfekte Abendsnack und vielleicht tue ich die so ein bisschen in Camembert ähm, oder so. Uh, das wird ja immer besser. Okay, also das ist jetzt mein Abendessen. Also die Sesamstangen ähm, mit Tomaten und noch so ein Camembert. Mal gucken, ob das zusammenpasst, ich glaube aber schon. Ja, schönes Abendessen zum Snacken auf dem Sofa. Guten Appetit! Ich bin heute Morgen mit Halsschmerzen aufgewacht und habe dann schon ein paar Tees und ein paar Gläser Wasser getrunken und ein paar Halstabletten gelutscht. Ähm, und jetzt habe ich gerade auch Backbrötchen im Ofen, die ich essen werde, einfach so mit Aufschnitt, wie man das früher mal gemacht hat. Oder auch heute noch. Hier ist eine Fliege. Hau ab. Ja, und ich hoffe, dass das keine Erkältung wird, weil das wäre gar nicht schön. So, heute soll es unter anderem Gemüsesuppe geben, weil das, glaube ich, gut tut. Gesundheit! Deswegen ist jetzt hier... Ähm Suppengemüse, so heißt es. Darin war jetzt eine, ich glaube es ist eine Pastinake, oder? Karotten, Lauch oder beziehungsweise Frühlingszwiebeln, ähm, Sellerie, das war das Wort, und Petersilie und ähm, das werde ich alles sauber machen und in den Topf tun mit ein bisschen Wasser und kochen lassen. Und dazu kommen noch eine Zwiebel mit Schale für die Farben und ein paar Pfefferkörner. So, auf den Herd damit und dann ja, warten wir erstmal, bis es kocht, dann stellen wir den Herd runter und lassen es köcheln. Vielleicht eine Stunde oder 40 Minuten. Einfach mal zwischendurch gucken, wie es so aussieht. So, etwa eineinhalb Stunden sind rum, ist auch ein bisschen weniger geworden, fällt vielleicht ein bisschen auf, aber ist kein Problem, wir füllen da gleich noch ein bisschen Wasser dazu. Ähm, ich schütte jetzt das Wasser ab und siebe das Gemüse raus und dann probieren wir mal und salzen, weil Salz muss auf jeden Fall noch dran, aber das äh, sieht gut aus. Nach dem Sieben habe ich dann noch ein bisschen Wasser dazu gegeben und gewürzt mit Salz und ihr seht, das ist eine ganze Menge, die noch dazu kommt. Dann habe ich wieder ein paar von den Karotten reingeschnitten, ein paar Muschelnudeln rein, reingeschüttet und ein bisschen Petersilie rein. Und das war wirklich sehr, sehr lecker und hat sehr gut getan. Und abends gab es dann noch unser typisches Kinderessen, das wir manchmal machen, wenn wir nicht groß Bock auf lange und ausgiebig kochen haben. Vegane Fischstäbchen mit selbstgemachten Kartoffelbrei und Spinat. Ganz einfach, schön mit Ketchup, so wie man das früher mal gegessen hat. offiziell. Ich habe es ja gestern noch probiert mit dieser Suppe irgendwie aufzuhalten, aber es war anscheinend schon zu spät. Ich hatte schon gesehen, dass ich so schlechte Haut habe und dachte schon, hä, irgendwie komisch. Ja und jetzt ist es soweit, also alles sitzt zu. Ich fühle mich so ein bisschen geschwollen. Sieht man vielleicht auch, hört man vielleicht auch. Naja, äh, mein Frühstück war heute im Bett. <lacht> ein Obstsalat und ein Brot. Und jetzt gehe ich mal los und kaufe mir Ingwer, weil das habe ich eigentlich gestern schon gemacht. Aber da war der Ingwer ausverkauft, da gab es nur noch so ein Ministück. Das habe ich dann direkt im Tee schon aufgebraucht. Das einzig Gute am Kranksein ist, dass man amalkal essen kann. So, Das ist mein Mittagessen. Sieht sehr schön aus. Das sind die Reste von gestern, also Kartoffelpüree und Spinat. Und hier habe ich mir ein Rührei mit Paprika und Zwiebeln gemacht. Guten Appetit. Piep, piep, piep. Ich, <lacht> ich koche mir heute Abend noch einen Curry. Ähm, ganz, ganz schnell. Also <lacht> Sorry. Zweiter Versuch. Ich koche heute Abend noch einen Curry. Äh, ganz schnell und einfach. Da habe ich jetzt einfach Knoblauch, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Zucchini, Karotten und Paprika in Kokosöl angebraten. Ähm... Gleichzeitig kocht hier Quinoa. Ich dachte mir, das ist heute vielleicht ein bisschen gesünder als nur Reis. Und jetzt kommt äh, hier in das Curry einfach so eine rote Currypaste, so ein, zwei Teelöffel. Und ein bisschen Sojasauce und ein bisschen Kokosmilch. Und das war es eigentlich schon. Ähm, das geht so schnell und so einfach, ist so gesund und lecker. Also da ist jetzt noch das Curry drin. Das probiere ich so ein bisschen sozusagen noch anzubraten, diese Paste. Weil die dann nochmal ihre Aromen anders entfaltet. Einfach nochmal so ein, zwei Minuten mit dem Gemüse zusammen. Und jetzt habe ich so fünf, sechs Esslöffel Kokosmilch dazu gegeben. Das reicht jetzt in diesem Fall. Also ähm, ich wollte jetzt keine ganze Kanne daran geben. Und ich mache vielleicht noch ein bisschen Wasser dazu. Tada! Das wird jetzt gegessen. Und es sieht so schön aus. Oh, ich freue mich schon. Guten Appetit. Donnerstag gab es genauso wie Montag Porridge. Das habe ich auch ganz genauso gemacht, außer dass ich hier noch ein paar Beeren dazu gegeben habe. Weil Beeren ja bekanntlich sehr, sehr gesund sind. Ich habe im Biomarkt gerade frische Johannisbeeren gekauft weil ich dachte, die boosten mein Immunsystem bestimmt und werde jetzt daraus oder damit einen Vanillepudding machen ich habe jetzt hier schon so ein paar gewaschen und abgezupft und ähm, da komme ich jetzt Vanillepudding zu ich habe nämlich zufällig auch diese Woche hier so einen diesen original Vanillepudding von Dr. Oetker gekauft den es früher bei Oma immer gab und ähm, ich probiere das zu veganisieren, also ich mache es mit Hafermilch anstatt mit Kuhmilch und ich habe auch keinen richtigen Zucker, deswegen nehme ich, was ist das hier, Stevia. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Okay, so sieht der Pudding aus. Ist auf jeden Fall deutlich schwabbliger als sonst. Aber er ist ja auch noch dampfend heiß. Deswegen steche ich den jetzt erstmal einfach ähm, in den Kühlschrank und warte mal ab, ob der von dem noch in eine steifere Form kommt. <lacht> Also die Idee mit der Hafermilch im Pudding war auf jeden Fall schlecht. Das ist wirklich eine Soße mehr. Oder Suppe. <lacht> ähm, ja, ich esse es dann halt jetzt als Vanillesoße. <lacht> Zwischendurch habe ich mir noch den Rest von der Gemüsebrühe warm gemacht. Das tut einfach, finde ich, am allerbesten gut bei einer Erkältung. Es geht mir immer noch schlecht. Es ist jetzt 20 vor 4. Oh, ich bin... Obwohl ich die ganze Zeit nur auf dem Sofa liege, finde ich echt kaputt. Ähm, ich glaube, ich kann das hier nicht essen, guck mal. Das ist irgendwie nicht so geil, deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht kann ich die Johannisbeeren zumindest noch verwerten, indem ich sie halt siebe sozusagen und in einem Smoothie mit reinmache, weil ich will diese Suppe da nicht essen. Ich hasse es, so Sachen wegzuschmeißen und tue das aber eigentlich echt nicht. Aber das ist einfach nur eine Zumutung. Und es schmeckt halt auch noch nicht mal besonders gut. Deswegen schütte ich das jetzt weg. Gucken, ob die Johannisbeeren noch schmecken. Mmh, schön sauer. Obwohl sie die Süße ein bisschen aufgenommen haben. Vielleicht ist das ganz geil im Smoothie. Ich mache ansonsten noch eine Banane rein. Und vielleicht eine Kiwi. Und einen Apfel. Und ein bisschen Apfelsaft. Und vielleicht ein bisschen Hafermilch. Jetzt nehme ich noch ein bisschen was über, Gott sei Dank. Oh, und Ingwer. Hm? Ja, auf jeden Fall. Schmeckt richtig gut. So, es ist jetzt gleich halb sieben. Ich sehe, glaube ich, ein bisschen so aus, wie es mir auch geht. Ich habe noch mal geschlafen, eben zwischendurch, nachdem ich heute Nacht schon zwölf Stunden geschlafen habe. Ähm, aber ja. Wir essen heute Abend Käsespätzle. Die holt mein Freund gerade ab. Hier in der Nähe ist Schwabilon und da gibt es Käsespeckel. Wir haben es noch nie ausprobiert, deswegen sind wir sehr gespannt. Und damit ich ein bisschen Alibi-mäßig trotzdem noch irgendwie Vitamine zu mir nehme, habe ich mir noch einen kleinen Salat mit Tomaten, Gurken und Paprika gemacht. Einfach kurz geschnitten und mit Essig und Öl werde ich das essen. Oh, und ich hoffe einfach sehr, dass es mir morgen besser geht, weil es ist schon anstrengend zu Kopfschmerz. <lacht> ja, aber ähm, drückt mir die Daumen, dass es mir morgen besser geht. Also das waren die Käsespätzle. Das war wirklich sehr, sehr lecker, aber auch eine riesen Portion. Also das nächste Mal nehme ich auf jeden Fall die kleine. Aber es hat echt gut geschmeckt. Nächster Tag. Heute ist, <lacht> ist, <Fra> <lacht> ist Freitag. <lacht> heute ist Freitag. So. Und ähm, ich war gerade, Gott sei Dank, beim Testzentrum, bin negativ. Das ist schon mal sehr schön. Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich Leute gesehen, seitdem es mir schlecht geht, außer mein Freund und der, der hat es irgendwie gut weggesteckt. Mhm. Aber trotzdem wäre das natürlich noch, noch mal irgendwie eine Ecke blöder gewesen, wenn ich jetzt Corona gehabt hätte. Habe ich nicht. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht. Das ist mal wieder Porridge. Und ähm, das ist irgendwie gerade das Einzige oder das, was ich das was ich am besten essen kann weil es halt etwas so den hals runterläuft wie so eine oma aber ist mir auch egal das werde ich jetzt mal essen ich schmecke auch nicht mehr so viel und rieche auch nicht mehr so viel zum beispiel mein deo und da habe ich dann eben so gedacht hm, das ist ja ein sehr sehr typisches corona zeichen obwohl ich auch diese, diesen geschmacksverlust habe wenn ich äh, nur erkältet bin aber <lacht> Ähm, das ist ja bei Corona anscheinend noch mal eine Stufe schlimmer. Ich habe es gerade geschafft rauszugehen, habe ein Eis gegessen bei Fräulein Frost. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr in Berlin wohnt. Wenn nicht, geht da mal hin. Das ist so geil. Ich esse da sonst immer das Walnusseis. Das ist mega. Und heute hatte ich ein Brombeereis. Das war auch wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Äh, meine Mutter hat mir nämlich eben am Telefon gesagt, dass man Eis essen sollte, wenn man erkältet ist. Und dann dachte ich mir, ja gut dann nehme ich das doch mit. Und dann war ich kurz auf diesem türkischen Markt. Der ist immer freitags in Kreuzberg am Ufer. Und zeige euch kurz, was ich gekauft habe. Und zwar das alles. Ein Bund Karotten für 75 Cent. So eine große Schale Tomaten für 1 Euro. Und Ingwer für 45 Cent. Ich wollte mir nämlich jetzt heute Mittag, obwohl es ist schon halb vier, aber dann nehme ich das halt so als Nachmittagssnack, eine karotten ingwer machen und heute Abend so Nudeln mit Cherry-Tomaten. Deswegen ein super Einkauf. Und für die Suppe habe ich mir noch ein Brötchen gekauft. Und zwar bei der Brotstätte. Die kennt ihr vielleicht auch, weiß ich nicht, am Planufer in Berlin. Also praktisch direkt neben diesem türkischen Markt. Die machen unfassbar leckeres Brot und das gleiche in, auch in Brötchengrößen. Und da habe ich mir auch noch eins mitgenommen und jetzt werde ich mal die Suppe aufsetzen, damit es nicht schon ein Abendessen wird. <lacht> und zwar habe ich dafür jetzt einfach erstmal Karotten in so kleinere Stücke geschnitten, ein bisschen Ingwer und zwei halb große Kartoffeln dazu. Und das lasse ich jetzt erstmal köcheln für bestimmt eine halbe Stunde mindestens. So, ich habe übrigens noch einen Teelöffel Gemüsebrühe dazu gegeben. Das hat jetzt so eine halbe Stunde ungefähr vor sich hingeköchelt und ich werde es jetzt mal pürieren. Und jetzt lasse ich es noch mal ein bisschen aufkochen und tue noch ein ganz bisschen Curry mit rein. Ich finde, das passt da immer ganz gut zu. So. Und natürlich Salz und Pfeffer. Um ehrlich zu sein, schmecke ich gar nicht so viel. Aber nach meinem Gefühl muss noch ein bisschen mehr Gemüsebrühe rein. Ähm <lacht> und ja, das kann ja jeder noch nachwürzen, wenn... Noch was fehlt, aber ich glaube, für mich ist es jetzt so in Ordnung. Und das fülle ich mir jetzt mal auf. So, ich mache oben noch ein bisschen Balsamico drauf. So dieser Creme Balsamico. Wow, was ein schönes Muster. <lacht> ähm, weil das einfach gut passt und schön aussieht. Ich habe gerade angefangen, das Video zu schneiden. Und dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen. Erstens, ich kann ganz schön wehleidig sein, aber mir ging es auch wirklich schlecht oder mir geht es schlecht. Zweitens, ich hatte die ganze Woche das Gleiche an. Also, es waren eigentlich zwei unterschiedliche Pullis, die sich aber sehr, sehr, sehr ähneln. Bitte wundert euch nicht. Ich habe mich umgezogen. Ich habe sogar mal geduscht. So, jetzt mache ich Abendessen. Und zwar wollte ich heute Abend probieren, ein Gericht aus dem Urlaub nachzukochen. Also ein klassisch italienisches Gericht, Nudeln mit einer Mega-Tomatensoße. Und dafür habe ich jetzt hier ganz schön viele Cherry-Tomaten geschnitten und in die Pfanne gegeben und werde die jetzt auf niedriger Temperatur, also vielleicht so auf 5 von neun, ähm, einfach mal heiß werden lassen und umrühren und ja erstmal so ein bisschen vor sich hin ziehen lassen. Dazu habe ich dann nach und nach getrocknete Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker und Balsamico gegeben und Olivenöl. und das einfach wirklich einköcheln lassen und es war ein Fest, sage ich euch. Ich würde gerne wissen, wie es mir schmecken würde, wenn ich nicht krank wäre. Aber alleine jetzt schon ist es so lecker und ich habe jetzt Nudeln gekocht und werde jetzt direkt da reingeben. Oh mein Gott und es wird so gut. Hoho.